Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute mit einer neuen Aktienanalyse aus dem extrem spannenden Wachstumsmarkt IT-Security und Big Data. Immer mehr Unternehmen digitalisieren Geschäftsprozesse, immer mehr Daten werden erhoben und miteinander geteilt. Dementsprechend ist sowohl IT-Security als Maßnahme zum Schutz von Daten, als auch die Fähigkeit der Analyse von großen, unstrukturierten Datenmengen auch im ferneren Sinne als Big Data bezeichnet, wichtiger denn je zuvor und wird immer wichtiger. Der Aktientitel, um den es heute geht, heißt Splunk. Das Unternehmen startete als reines Big Data Analytics Unternehmen und hat mittlerweile die Themen Big Data und IT Security in ihrem Geschäftsmodell ja zu, einem harmonischer, zu einer harmonischen Synergie zusammengefasst. Das Unternehmen weist ein innovatives und wachstumsreiches Geschäftsmodell auf durch die Bereitstellung einer zentralen Datenplattform, welche Daten nahezu jeder Art und aus nahezu jeder Quelle für Benutzer nutzbar macht, indem sie Logs, Metriken und weitere Daten von Applikationen, Servern und Netzwerkgeräten durchsucht und dann in einem durchsuchbaren Repository indiziert. Und in diesem Repository können anschließend ähm, ja, davon heraus Grafiken, Reports und Warnmeldungen generiert werden und so einen wichtigen Mehrwert bieten. Splunk spricht Aufgrund der Vielfältigkeit und Unstrukturiertheit der Daten auch von einer Data-to-Everything-Plattform. Auch dann, weil halt aus diesen Daten sehr viel gemacht werden kann, sehr viel Mehrwert generiert werden kann. Und ja, infolge von Unternehmensübernahmen und Eigenentwicklungen konnte Splunk diese Datenanalyse-Plattform noch um Cybersecurity-Funktionalitäten... Erweitern. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, warum ich Splunk als IT-Security-Aktie hier heute vorstellen und analysieren möchte. Splunk ist neben ihrem extrem spannenden und innovativen Geschäftsmodell auch insbesondere deshalb so interessant, weil der Aktienkurs im letzten Jahr nicht sonderlich gut gelaufen ist und das Unternehmen im Gegensatz zu vielen anderen Cyber-Security-Unternehmen extrem günstig zu haben ist gemäß der Discounted Cashflow-to-Equity-Analyse ist das Unternehmen bei einem derzeitigen Aktienkurs von 144 US-Dollar mehr als 40 unter ihrem fairen Wert gehandelt, wenn man die durchschnittlichen Prognosen der Analysten für valide hält. Gleichwohl es blank gemäß Discounted Cashflow-to-Equity-Analyse derzeit unterbewertet ist, sollte man sich zu Recht fragen, warum die Aktien gegen den Trend und gegen der langfristigen Entwicklung des Aktienkurses, welcher sich seit 2012 mehr als zwar vierfacht hat, nun im vergangenen Jahr eine stärkere Korrektur hingelegt hat. Ein Grund dafür könnte sein, dass das Unternehmen im Gegenzug zu anderen IT-Security-Unternehmen noch keine Gewinne macht. In den letzten fünf Jahren stieg der Verlust pro Jahr gemittelt um knapp 30%, im letzten Jahr sogar um 84%. Für die kommenden Jahre ist allerdings wieder mit einem Rückgang des Verlustes bzw. mit einem Anstieg des Unternehmensergebnisses zu rechnen, demnach soll laut Analysten ein Ergebniswachstum von 30%. Prozent pro Jahr erfolgen und der Umsatz mit 20 Prozent wachsen. Das heißt, auch die Margen werden steigen. Mit Profitabilität ist in den nächsten drei Jahren allerdings erst einmal nicht zu rechnen. Dennoch lohnt sich in Anbetracht der langfristigen Potenziale des Unternehmens trotz einem derzeitigen Verlust in sage und schreibe Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar ein näherer Blick auf das Geschäftsmodell. Splunk ist im eigentlichen Sinne gar kein wirkliches IT-Security-Unternehmen, sondern vielmehr ein Big Data Analytics-Unternehmen, wie auch schon am Anfang erwähnt. Splunk unterstützt andere Unternehmen mit ihren Tools, aus den Unmengen an Daten, insbesondere aus den zahlreichen unstrukturierten Daten, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und die Datenqualität abzusichern. Diese Gewährleistung der Datenintegrität ist unter anderem ein Ansatzpunkt der it security leistung von dem Unternehmen. Daten müssen geschützt werden vor Diebstahl, aber auch vor versehentlicher oder absichtlicher Datenmanipulation. Nach einigen wichtigen Akquisitionen in den Jahren 2017 und 2018 erweiterte Splunk sein Big Data Parsing Software ähm, System zu einem ganzheitlichen Angebot mit umfänglichen IT-Security-Funktionalitäten. Dabei nutzt Splunk künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Sicherheitsprozesse für IT-Teams in großen Unternehmen zu verwalten und zu automatisieren. Dahingehend ist Splunk insbesondere als Security Information and Event Management abgekürzt SIEM und Security Orchestration, Automation and Response, abgekürzt SOAR, Provider, ja zu einer führenden Größe in einem der am schnellsten wachsenden Bereiche im Cybersecurity Markt geworden. Laut Gartner werden bis Ende 2022 rund 30% der IT-Teams mit mehr als 5 Mitarbeitern sogenannte SOAR Tools einsetzen. Derzeit sind es nur 5% gute Aussichten, also für Splunk, welche nicht umsonst als Leader im Gartner-Quadrant für den Bereich IT-Security auftauchen. Wem der Name Gartner nichts sagt, Gartner ist ein sehr renommiertes Marktforschungsunternehmen im IT-Markt und bewertet Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle bzw. Leistungen innerhalb von einzelnen IT-Geschäftsbereichen. Die Einstufung als Leader bedeutet, dass die Art und Weise, wie Splunk ihr Geschäftsmodell ausrichtet, führend für den IT-Security-Markt ist und somit auch ein hohes Zukunftspotenzial Spricht. Schaut man näher auf das Paper von Gartner, so kann man herauslesen, dass viele Unternehmen Splunk Tools aufgrund dessen Flexibilität bezüglich der Integration von Drittparteitechnologien und Software gegenüber anderen Wettbewerbern favorisieren. Neue Preis- bzw. Lizenzmodelle haben zudem dafür gesorgt, dass Blank ihren Kunden bei der Finanzierung und Auswahl der Leistung mehr Spielraum gewährt, als es früher der Fall war. Kritik kommt dennoch an der Kostspieligkeit von Splunk-Anwendungen auf. Und wenn man sich mal so die geografischen geografische Verteilung der Kunden anschaut, dann sieht man hier vor allen Dingen Kunden aus Nordamerika und Europa, die auf die Software zugreifen. Und ja, in Asien, Lateinamerika und im Mittleren Osten hingegen ist Splunk noch nicht sehr bekannt. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu den Fundamentaldaten des Unternehmens, schauen auf die Bilanz. Hier lässt sich erkennen, dass das Umlaufvermögen sowohl die kurzfristigen Schulden als auch die langfristigen Schulden übertreffen. Nichtsdestotrotz muss man im Hinblick auf die Debt-to-Equity-Ratio auch konstatieren, dass das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren ihre Debt-to-Equity-Ratio auf über 200% gesteigert hat. Mit 2,5 Milliarden US-Dollar Cash und kurzfristigen Geldanlagen stellt die Liquidität allerdings kein Sorgenkind bei blank dar. Auch kein Sorgenkind stellen potenzielle Insiderverkäufe verkäufe dar, denn hier gab es keine öffentlichen meldepflichtigen Transaktionsverbuchen, weder auf der Verkaufsseite noch auf der Kaufseite. Bei der Aktionärsstruktur lässt sich festhalten, dass die großen Haie der Wall Street weil Splunk ein gefundenes Fressen bzw. eine gute Anlage gefunden haben. Mehr als 80% der Aktien befinden sich im Besitz von institutionellen Anlegern. Mehr als 50% der Aktien befinden sich im Besitz der 25 größten Aktionäre von Splunk, allen voran Vanguard mit 9%. Auch durch den Einstieg der zahlreichen institutionellen Anlegern ergibt sich mittlerweile eine stattliche Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar bei einer Mitarbeiter. Zahl von 6.500 und die Mitarbeiterzahl ist in den letzten Jahren, wie man in der Abbildung erkennen kann, stark angestiegen, was insbesondere im IT-Sektor, wo es nicht so einfach ist, auf dem Arbeitsmarkt qualifizierte Arbeitnehmer zu finden, ja eine positive Sache ist, fairerweise aber auch mit der Übernahme des ein oder anderen IT-Unternehmens zusammenhängt. Ja, Kommen wir nun zum Fazit. Ich denke, man kann sich sowohl für ein Investment als auch gegen ein Investment aussprechen, je nachdem, wie stark man die Schwächen der Aktien wie zum Beispiel ihre mangelnde Profitabilität, den Chancen der Aktie ja entgegenstellt. Mehr als 90% der Fortune, 100, also den quasi 100 größten Unternehmen in den USA gemessen am Umsatz, nutzen Splunk. Auch in Europa gibt es zahlreiche namhafte Unternehmen, wie zum Beispiel Bosch, welche Splunk nutzen. Ich persönlich halte das Geschäftsmodell für sehr überzeugend und denke, dass es derzeit in einem Marktumfeld, in dem viele Technologieunternehmen massiv überbewertet sind, auch gerade IT-Security-Unternehmen massiv überbewertet sind. Eine schlechte Strategie ist, bei Splunk einzusteigen. Ich jedenfalls werde mein Portfolio eine Aktie von Splunk hinzufügen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare in dem Sinne. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.